Herzlich willkommen bei RenderBet. Ich bin Claudia Kroll, Sales Managerin bei RenderBet in Hamburg. Wir sind eine CGI-Agentur für prozessoptimierte 3D-Visualisierung, die mit Leidenschaft, Humor und mit nordischem und kölschem Stil überzeugt. Bestandteil von CGI sind unter anderem das 3D-Rendering oder die Animation. Einer unserer zahlreichen 3D-Designer erstellt von ihrem Produkt einen digitalen Zwilling. Kurz gesagt, wir bauen es digital in Form, Farbe und Oberfläche nach und setzen es beliebig in eine reelle oder fiktive Umgebung ein. Welche Vorteile bietet CGI? Zum einen wird die Produkt in allen technischen Details millimetergenau abgebildet. Dafür nutzen wir vorhandene 3D-Daten oder das Originalprodukt selbst. Aufwendige Prozesse wie Retusche oder Nachbearbeitung fallen hierdurch weg. Durch die automatisierten Tools unserer Content-Pipeline in Verbindung mit unserer Renderfarm lassen sich einfach und günstig Perspektivwechsel, verschiedene Milieus oder auch Variationen ihrer Produkte darstellen. Nicht selten erstellen wir so für unsere Kunden tausende Produktvariationen. Es werden Kosten eingespart, die für den Transport physischer Produkte zum Einrichten aufwendiger Shootings anfallen. Fotorealistische Welten können problemlos nachgebildet werden. Ebenso können Muster visualisiert werden, die es als Produkt noch gar nicht in physischer Form gibt. Einer der wichtigsten Punkte ist die Zukunftsorientierung von CGI. Ist ein Produkt erst einmal visualisiert, lassen sich hieraus ganz einfach Animation, Virtual und Augmented Reality Anwendungen erstellen. Unser Projektmanagement und unsere über 100 3D-Designer in München, Köln, Hamburg und Berlin freuen sich auf ihre Kontaktaufnahme. Oder schauen Sie auf renderthat.com vorbei und erzählen Sie uns von Ihren Ideen.